hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video von police simulator mit einem weiteren update und zwar die nachtschicht und des koop multiplayer bis zu zwei personen ähm, mit freunden kann man dementsprechend spielen da ich keine freunde habe schauen wir uns dementsprechend einmal die nachtschicht an ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch so eine Art Suche im co multiplayer spiel Ich habe das noch nicht gestartet. Ich gucke da jetzt nämlich gleich mal rein. Und dann schauen wir mal, ob man da überhaupt Freunde haben muss. Und da sind wir auch schon. So. Neuigkeiten, ich glaube das ist das, was ich schon erzählt habe im Endeffekt, dass es halt ein Friends-Update gibt und die Nachtschicht dazu, ähm, gibt es neue Verstöße, auch eine Auspuff zu lauter Motor, Fahren ohne Licht und noch vieles weiteres Zeug, was hier so wortwörtlich steht, genau und Patch Notes findet ihr natürlich dann, wenn ihr weiter runter scrollt, die wir aber jetzt einmal überspringen. Und deshalb werden wir einfach mal mit der Karriere fortsetzen. Mal gucken, ob ich schon Nachtschicht machen darf. So, neue Schicht verfügbar. So, es gibt dementsprechend eine Taschenlampe. Das ist für die Nachtschicht ganz gut und es gibt Notlichter, wo dementsprechend, wenn ein Unfall ist und es ist dunkel, also nachts, ähm, kann man die dann auf dem Boden als Markierung entsprechend zur Sichtbarkeit dort hinterlegen. Es wurden keine Partner zugewiesen. Drücken Sie M für Mehrspieleroptionen. Jetzt gucken wir mal. Okay, es gibt tatsächlich öffentliche oder man kann auch beitreten okay also man muss keine freunde haben so solche spiele sind mir immer ganz lieb wir werden einmal in einer ich guck mal ob wir was haben es gibt aktuell keine okay dann ändern wir das einmal um und werden eine öffentliche Sitzung hosten. Und werden einfach mal... Das ist glaube ich Sonnenuntergang. Das ist Tag, das ist Sonnenuntergang. Kommt mir gerade so vor, also hat das gerade ein bisschen geleckt. Ich möchte hier raus. Und so wie es aussieht, haben wir tatsächlich... Ähm, ...einen Mitspieler, der hier reingekommen ist. Und es ist nicht abends, aber wir können hier jetzt zum Beispiel... ...die... die Multiplayer-Geschichte einfach mal austesten. Es gab keine Meldung, glaube ich, dass einer zugejoint ist, aber das kann mir egal sein. erforderlich ist jemand einsatzbereit ich neue informationen der vermutliche aufenthaltsort der gesuchten person wurde auf ihrer karte aktualisiert wer ja, ist falsch Wir lassen das mal den mitspieler mal machen weil er entfernt sich gerade Idiot. Also, das sind mal wieder typisch solche Spieler. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn das Random-Spieler sind. Er hat sich auch verpisst. So ein Arsch. So, ähm. Dementsprechend ist jetzt meine Dings um weil er meinte mal ähm, drauf zu fahren. Ich verlasse das jetzt mal ganz kurz gesehen gehabt. Wie es ist, wenn ein Mitspieler, ich hoffe, es hat er nicht gespeichert hier, ähm, wenn ein Mitspieler so reinschaut und nicht fahren kann. Problem ist, wenn ein... Ja. Das bedeutet, wir machen jetzt die Schicht beenden. Hat er doch gespeichert. Da gibt es bestimmt jetzt minus Solo-Vergütung, 20%. Mhm. Gut, gab es nicht so viele Abzüge. Und wir bleiben jetzt mal, jetzt haben wir es ganz kurz gesehen, im Multiplayer-Modus. Dass da dementsprechend, wenn man was aufmacht, dass da auch jemand reinjoinkt. Ähm, wir werden jetzt im Singleplayer mal uns die Nacht anschauen. Weil das ist jetzt Nacht, habe ich gesehen. Und werden jetzt mal losgehen. Es ist Nacht. Und nachts macht es ja besonders Spaß. Also wir haben jetzt nachts, hier ist nicht so viel los. Die haben wir auch schon. Das ist jetzt ähm, natürlich noch ein bisschen einfacher. Es gibt ja Parkverbot bis zu einer bestimmten Uhrzeit von bis wann. Und man darf hier dementsprechend nur bis 4 Uhr PM parken. und der ist sowieso irgendwie merkwürdig ähm. Position Ausrichtung auf Bürgersteig Und ist im Endeffekt. Müsste als besondere Haltezone stehen. Reinigung. Straßenreinigung gibt es auch. Okay. Was also stellt eine Strafseite wegen Falschparken in einer äh, Straßenreinigungszone während der Reinigungszeiten aus? Ah, ich vermute mal, das ist damit gemeint. Ich gucke, ob ich dafür Punkte bekomme. Ja. So. Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass... ich im Weg stehe. Die war grün. bin dann Bereich, oder? Okay. Wir suchen neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Mhm. Weiblich, asiatisch. Und gelbe Haare. Na, keine gelbe Haare. Kann ich hier übersteigen Nee. Warum sind hier so viele? und doch mitten in der Nacht... Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Das könnte sie sein. Da lassen wir sie mal kurz mal rüberlaufen. Damit wir es einmal... Guten Tag! Ihren Ausweis bitte. Natürlich. Bitte schön. Alter, ich leuchte sie ganz schön an mit der Lampe. Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Ich war auf dem Weg zu ihnen, um mich zu stellen. Aha. Ich muss sie festnehmen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte tun Sie das nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ich habe, glaube ich, nicht auf den Namen geachtet, ne? Aber es so ist sie, ja. Auf den Haftbefehl. Waffenschein, nein. Gültigkeit, der Name stimmt auch. Wir haben die Person gefunden, die gesucht wird. Hallo, ich bin hier um die tatverdächtige Person in Gewahrsam nehmen. Oh, gab es 225 Bonus? Aufklärung einer Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Ich kümmere mich darum. Wo ist mein Auto? Ich bin vor Ort. Ich kümmere mich um den Unfall. Okay, wir sollen dann dementsprechend einmal... Ob wir die hier haben? Ja. Okay, ich musste hier ah, okay, alles klar. Wird sogar markiert nein da wollte ich nicht okay aber äh, will ich noch zu ich will keinen Stau verursachen. Aber ist schon nicht schlecht, okay. So jetzt kommen wir mal zu euch hier. Was ist hier los? Äh... Den oh, ja. Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. zwanzig. Das ist abgelaufen. Also der Führerschein ist abgelaufen. Dafür gibt's schon mal. Das dafür gibt's schon gibt mal. Ein Strafzettel wegen des abgelaufenen Kohle. Kohle macht 75 bis 150 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja so ähm, umfahrzeugen befragen da kam jetzt keine reaktion wir machen jetzt ein kleiner go test Das sieht soweit in Ordnung aus. Wollen wir mal einen Drohung machen? Weil eigentlich hat man nichts gemerkt eigentlich. Ja, alles im grünen Bereich. Gut, dann wollen wir mal mit dir mal weitermachen. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitte schön, Officer. Dankeschön. So, du, das ist noch nicht abgelaufen, das ist auch nicht abgelaufen. Also das ist soweit in Ordnung? Äh, der ist ja hinten drauf gefahren, ne? Aber vielleicht versuchen wir es trotzdem einmal. Du stehst doch nicht so ganz gerade. Also du wackelst. 0,14. Okay, lass mich kurz mal gucken. Äh, in meinem schlauen Büchlein. Äh... Notlichter, befragen. Drogen, Alkohol. So, Polizisten, also, Drogen berechnen. Die gesetzliche Bromelka liegt bei Blutkonzentration bei 0,08 Prozent. Eine Blutkonzentration unter dem Wert ist nicht strafbar. Wir waren aber hier 0,8. waren das eine Prozentanzeige gewesen? Sorry, ich muss das nochmal machen. Ich habe es leider nicht drauf geachtet. Hm. 0,1. Also das ist keine Prozentzahl, glaube ich. Also nur bei 0,8. Also aus dem grünen Bereich. Du hast aber auch kleine Augen. Und du stehst irgendwie merkwürdig. Vielleicht hast du ja noch Alkohol genommen. Äh, Drohung. Na gut, dann nicht. Du hast ja Schwein gehabt. So, ich würde mal fragen. Okay, so wie es aussieht, gibt es einen kleinen Bug, dass der Ton nicht kommt. Ähm, das werden die sicherlich hoffentlich bald noch beheben. Und wir werden dann einmal... uns mit dem Fotoapparat ausrüsten, damit wir einmal... ...den Schaden aufnehmen können. Das wäre für den Bericht ausreichend, aber... ...ich bin... ...ganz genau... ...ja, immer... ...ein paar Leute, die meinen... Ne? Äh, wenn man es nicht richtig dokumentiert, ups, dann. Okay, ich werde die Grafikeinstellungen mal, glaube ich, ein bisschen runterstellen, wahrscheinlich. So. Haben wir was vergessen? Nein. Ich vermute mal nicht. Deshalb werden wir Hier. einmal... Ihr Unfallbericht. Ist auch alles grün. Natürlich ausführlich dokumentiert. Selbstverständlich. Aber du kannst nicht weiterfahren. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch. Und fahren Sie vorsichtig. Fährt er jetzt wirklich mit dem Wagen? Oder läuft er? Ah, okay. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Gut. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein.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 Okay, also muss ich eher davor parken statt ähm, dahinter. Ich habe Bank. Hey, habe ich dir nicht gesagt, du sollst. Hm. Na gut, dann nicht. Rechtmäßiges Anhalten. Also ist er ja doch angehalten. Okay, durch dieses Anhalten, bei, äh, ra, weil, weil halt ähm, durch diese Auspuffgeschichte noch mal einen Unfall verursacht. Nicht zu fassen. Kein Ton. Ja, ich glaube, da müssen noch mal ein paar Bugs behoben werden. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. Machen wir nochmal ein Test. Ich schieße aber trotzdem nach einem Verstoß wegen Fahrzeug und wegen qualmenden Ausbruch. Und gleichzeitig noch, beim dem gebaut hast, kostet das nochmal obendrauf. Anwalt wird sich darum kümmern. Oh. Ist so traurig. Haben wir dann vielleicht doch noch was ein bisschen vorliegen? Kein Haftbefehl? Oh, schade. So. Ähm, meine Geschichte ist zu Ende, habe ich gerade gehört. Aber wir machen natürlich... ...die Umfallstelle nochmal... Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. mal schön alkoholtest machen 0,0 das ist immer schön Jetzt gucken wir ins schlaue Buch also ein schlaue Dings gucken ob sie da was hat ähm, Auswahlstatus abgelaufen das habe ich nicht gesehen gehabt weil ich nicht wusste welches datum wir gerade haben Daher einmal... Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerschafts. Macht 75 bis 150 Dollar. Wirklich? Das ist viel Geld. So, dann wollen wir schnell nochmal... Einfach nochmal ein paar Fotos machen. Die hat gar nichts abgekriegt, ne? Das parkende Auto hat glaube ich mehr abgekriegt. Fast. Naja, eigentlich nicht. Reicht das nicht? Gibt's nichts mehr. Der ja gar nichts abgekriegt. Nur nicht mal gerannt. Und das Fahrzeug hier. Das stehende Fahrzeug. Okay. Der Was Fahrt. Sie dürfen fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Hier. Ihr Unfallbericht. Ich habe vergessen, okay. beim anderen Unfallgericht Officer. zu machen, abzugeben. Sie dürfen fahren. Schönen Tagen. Tag Fuß. Bin ich immer gespannt, wie sie weiter ah, hier ja, auspuff. So und ja, also das Nacht der Nachtmodus ist auch sehr viel los, so wie es ausschaut, auch ähm, im Verkehr wohl. Das ist ähm, ja als ob das über Tag wäre. Oder die Uhrzeit habe ich jetzt nicht so richtig gesehen. Und Schauen wir mal. Kann ich hier überhaupt hin? Kann ich hier überhaupt zum diesen Revier, ja, ne? Ja. So, dann werden wir einmal die Schicht beenden. Also es gibt diese Solo-Vergütung. Ah, okay. Ich habe ein neues ein, neuer Einsatztyp freigeschaltet. Das ist der Noteinsatz. Tatort schwerer Unfall. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Dann haben wir das mal den Night-Modus mal ausgetestet und dann schauen wir uns, oder sehen wir uns bestimmt, noch nicht sehen, aber... Beim nächsten Update wird sicherlich ein weiteres Video geben. Ähm, ich wurde darum gebeten, in den Kommentar vom letzten ähm, Police simulator wie, ähm, Video auf Englisch zu sprechen. Ähm, ich hoffe, ich habe genug geredet, dass es, ähm, dass ich das auf Englisch per Text entsprechen, also unten dann entsprechend Übersetzung angezeigt wird. Das werde ich wenn die deutsche Übersetzung vorhanden ist, dann entsprechend umwandeln. Dafür muss ich aber auch genug geredet haben. Ähm, ich ja. Also wir sehen uns dann auf jeden Fall bis zum nächsten Video von Polysimulator. Und zum Update, zum nächsten Update-Zeitraum. Und ja, natürlich sieht man sich auch oder hört man sich auch bei den anderen Videos, die ich dann noch weiter hier reinstellen werde. Und ja, danke fürs Zugucken. gucken. Lasst ein Follow da, ein Like da, abonniert. Ähm, wenn euch das alles gefallen hat, also dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.